So, willkommen zum verspornenen Nitroblast Tutorial, beziehungsweise wie man Nitroblast anwendet, beziehungsweise wie man das Banner macht. Das Banner werde ich euch jetzt, beziehungsweise die Rohdatei von Cinema 4D, werde ich euch jetzt hier mal einblenden, damit ihr so eine Vorstellung habt, was wir machen werden. Und wir fangen gleich mal an, aber vorab, ihr braucht den Lightroom, den Room Lightroom von News, glaube ich News. Ich gucke dir nicht so aktiv. Und den braucht ihr ganz wichtig. Den könnt ihr einfach, wenn ihr euch die downloadet, das ist eine Lip4D-File, die zieht ihr einfach ins Zimmer für die rein, dann habt ihr die. Und wir brauchen dort die Materials, den Room und den Lightroom, logischerweise. Und das ist ganz alles kostenlos, keine Sorge. Und ja, das braucht ihr. Gut, ich tue jetzt erstmal mein Content Browser öffnen. Das dauert ein bisschen. Ich habe so viel Kacke da drin. Und.. Für das Banner an sich brauchen wir zur Nachbearbeitung auch noch Photoshop Deswegen, oder GIMP, was ihr halt habt. Ich benutze hab Photoshop dafür. Und jetzt hier brauchen wir den News Lightroom und ich nehme jetzt erstmal die Lights und den Materials weiß. Okay, gut. Was wir jetzt machen, wir gehen in die Rendereinstellungen. Ausgabe, Full HD natürlich, also 1920x1080. Dann Bildrad ist scheißegal, wir brauchen nur das aktuelle Bild. Speichern. Wir machen jetzt hier eine PNG mit 16-Bit-Kanal. Alpha-Kanal brauchen wir nicht. Speichern tue ich einfach auf meinen Desktop als Render. Dann Multipass brauchen wir auch nicht. anti Lasing bestes Machen wir mal 4x4, das ist okay. Strahlentiefe 6, Reflexionstiefe 6, Schattentiefe 6. Dann brauchen wir das hier nicht. Team-Render brauchen wir auch nicht. ist auch nicht. da machen wir noch Aimed Occlusion rein da haben wir alles. Jetzt müssen wir noch in die Projektdatei gehen. Deswegen könnt ihr einfach das hier auf Modus klicken und dann auf Projekt. Und dann tut ihr hier Linearer Workflow ausmachen. Und dann haben wir die Render-Settings schon mal erledigt. Ich tue das jetzt mal einmal voran, damit ihr so eine Vorstellung habt. Es ist einfach ein blankes Weiß, weil wir jetzt hier keinen Text haben. Wenn ihr ein Logo importieren wollt, für die hier ist jetzt ein eingebettetes Tutorial. Wenn ich es schaffe, versuche ich das auch mit diesen... Es ist wie diese... Rechts da kommt da immer so eine video rein und wenn ich das schaffe, werde ich das jetzt einblenden. Wenn ich klickt einfach hier in die Mitte. Und ja, gut, fangen wir mal an. Ich habe jetzt einfach einen Text. Das ladet wieder mal die Scheiße aus sich. Und macht den in die Mitte und nenne es jetzt einfach Sans, weil das habe ich auch bei meinen anderen gemacht. Ich nenne es einfach Sans. Macht die Tiefe auf 60 oder 40, 50, was ihr alt haben wollt. Die Font, ich benutze die Font Quarzo, ja Quarzo, die habe ich auch bei dem Banner benutzt und ich tue es jetzt in die Mitte ziehen, einfach, ich mache das immer, das ist, ist einfach, aus Prinzip mache ich es einfach immer und was wir jetzt machen, ihr sehen das Ganze sieht schon ein bisschen so abgehackt aus, deswegen machen wir jetzt Deckflächen und Rundungen rein, ich mache die auf 2 und mit einer Endstufe von 12, einer Startstufe von 12, haben wir so eine leichte Rundung hier wenn ihr es jetzt schon sehen könnt, der Lightroom ist so bläulich, so, ja, so bläulich und das wollen wir nicht. Ich gehe jetzt erstmal in die Softbox rein und tue die Reflektivität hier ändern. War Oder war das, nee, ich glaube, das war die Farbe, oder? Boah, SMR 17 ist so kompliziert, weil da einfach so viele Einstellungen dazukommen, die man gar nicht braucht. Ja, leuchten war es, okay, gut. Und jetzt sind auch die Lights bläulich, deswegen klickt einfach STRG und F und geht jetzt in die Lights rein. Gut, die machen wir jetzt erstmal weiß. Und dann sollte eigentlich alles weiß aussehen, logischerweise. Ist so ein bisschen zu dunkel für meinen Geschmack. Ich guck mal, vielleicht können wir ja ein paar Lights dazu erstellen. So ein bisschen drehen. müsste halt ein bisschen... Nach unten ziehen. Und jetzt sollte es eigentlich gut aussehen. Ja, das ist gut. Ein bisschen zu hell finde ich für meinen Geschmack, oder? Naja, ein bisschen weniger kann man schon machen. Vielleicht machen wir es einfach auf 70 Prozent und dann ist okay aber. Ja, das ist okay. Und schon haben wir hier ein Clear Lightroom mit der Farbe weiß. Und jetzt kommt Nitroblast hier in Einsatz. Wir tun einfach mal den Mood-Text aus Sicherheitsgründen duplizieren, also als quasi Backup, damit wir, falls mit dem Text was sein sollte, was was auch immer da passieren soll, damit wir einfach ein Backup haben. Okay, gut. Was ich jetzt immer mache, ich tue den Mood-Text jetzt äh, mit der Taste C äh, zu, wie heißt das, das heißt äh, Grundobjekte kommentieren, genau. Dann habe ich halt hier solche Extrudieren-Objekte. Hier könnt ihr aber immer noch die Rundung umstellen, falls ihr da was ändern umändern wollt. Und jetzt tue ich alle diese extrudierenden Objekte anklicken, gehe auf Plugins, Nitroblast und Main. Gut, jetzt haben wir hier verdammt viele Einstellungsmöglichkeiten. Wir brauchen aber nur die Pieces. Die Qualität könnt ihr natürlich hoch, hoch oder runter stellen, je nachdem wie es euch gefällt. Ich lasse sie auf Medium eigentlich immer. Die Pieces, äh, das ist pro Objekt. Also wenn ihr zum Beispiel den ganzen Mutex hättet, würde jedes einzelne Objekt einzelne Pieces bekommen. Das heißt, nicht... Zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel 200 einstellt, dann kriegt nicht der ganze Text 200 Pieces, sondern jedes einzelnes Objekt da drin, also weil ein Mutex besteht ja aus den Elementen da, wie viele Buchstaben es halt sind, ihr ne? wisst, was ich meine. Und deswegen gebe ich da jetzt einfach mal 30 ein, das ist eine mittelmäßige Zahl und das ist ja ein Tutorial von dem herrn Jetzt klicken wir auf Fracture, Fracture, das heißt, keine Ahnung, mein Englisch ist nicht so gut, Fraktieren, was auch immer. Und wir haben jetzt auch gewissermaßen keine Materials benutzt, auch ein bisschen auf den Text gemacht, warum auch immer, weil wir dumm sind. Nein, weil wir hier jetzt seht ihr, wir haben jetzt hier diese zwei neuen Materials bekommen. Wie ihr sehen könnt, blau ist das Main Material, also was man hier sehen kann. Und gelb wird das sein, was innen drin ist. Ich kann das ja vielleicht zeigen, seht ihr. Gelb ist da drin und blau ist das Äußerliche. Und wir machen jetzt einfach das so, wir tun jetzt einmal alle blauen Materials kopieren, beziehungsweise auswählen, ich mache einfach hier, ich tue einfach hier alle auswählen und einen Moment, tu jetzt alle diese Polygonen Objekte selektieren wie auch immer, und hau jetzt dieses Weißmaterial Material rein. Und jetzt sehen wir hier, wir haben das weiß Material hier angewendet, sieht auch ganz okay aus. Sieht halt noch diese Fehlerschatten, weil das ja halt verschiedene Pieces sind. Deswegen ist der Schatten auch ein bisschen falsch, aber das ist nicht schlimm, da wir das gleich beheben werden. Gut, was wir jetzt machen: Wir tun alle Pieces auswählen und tut das in ein, ein Bruch rein. Das ist ganz wichtig, dass wir in das in einen Bruch reinziehen. Warum werde ich euch gleich erklären? Alle Objekte einfach in einen Bruch reinziehen. Jetzt könnt ihr die, diese Nitroblast also die, wo der Nitroblast Pieces drin waren, einfach löschen. Und jetzt haben wir hier unsere ganzen Texte, beziehungsweise einfach, ja, wir haben unseren Text. Jetzt sieht das Ganze ein bisschen langweilig aus, und jetzt kommt der Grund, warum wir jetzt uns in einen Bruch eingemacht haben. Vor Grund ist einfach, weil wir jetzt hier einen Zufall-Effektor reinfügen werden, und würden wir das jetzt einzeln machen, würde der Zufall-Effektor nicht angewendet werden. Und jetzt klären wir einfach hier auf MuRev effektor und Zufall. Und wir sehen, das sieht jetzt schon ein bisschen Abfuck aus, ja. Das muss ich ehrlich sagen. Aber wir werden jetzt erstmal hier die Position ein bisschen runter machen. Eventuell, das ist jetzt Meinungsverschiedenheit. Also ihr müsst halt das so machen, wie es euch halt gefällt. Ich kann da euch jetzt keinen Tipp geben. Äh, ihr müsst das halt selbst wissen. Dann müsst ihr hier noch den Winkel, könnt ihr noch unten ändern. Ihr müsst das hier gar nicht... Hier seht ihr die Pieces werden. Sozusagen verdreht, wenn man das so sagen kann. Ich mache das jetzt einfach irgendwie, wie es mir halt gerade passt. Und was ihr jetzt noch machen könnt, ihr könnt Pieces, die Pieces auswählen, also von 0 bis zur maximalen Zahl. Also, wenn ihr jetzt 30 gewählt habt, dann sind es halt 0 bis 29. Könnt ihr jetzt einfach die hier so ein bisschen bewegen. Wie ihr es halt wollt. Ich mache das jetzt so ein bisschen. Müsst ihr nicht machen. Ich mache das jetzt mal so... Das ist jetzt eins zu viel. So. Ich drehe das jetzt einfach mal so ein bisschen. Nur damit ihr so halt wisst, dass jetzt das funktioniert. Ne? Also ich mache das jetzt einfach irgendwie ein bisschen nach vorne. So. Also natürlich, wer jetzt hier sehr viele Buchstaben hat im Namen, wird jetzt hier so eventuell ein bisschen länger sitzen als ich. Ich habe ja diese vier Buchstaben da. Und ja, was ich jetzt noch mache, ich tue das, ich mag Gelb gar nicht, ich wirklich, ich hasse Gelb. Ich gehe jetzt auf diese Default-In-Farbe, mache die jetzt auf Grün. So, oh, ich habe das Leuchten gemacht, das Leuchten brauchen wir, glaube ich, gar nicht. So, Grün. Und was wir jetzt machen, wir gehen hier aufs Glühen. Und die Stärke-In, die machen wir so ein bisschen runter, die ist jetzt, sollten wir ein bisschen runter machen. So auf 20% ungefähr, und die Stärke innen machen wir jetzt so 200 vielleicht müssen halt müssen wir halt gucken und jetzt tue ich jetzt erstmal eine Kamera machen mache die alle alle Positionswerte auf null zuerst alle Achsen und alle Winkeln und ziehe das jetzt ein bisschen nach hinten ein bisschen nach oben und ja, ein bisschen mehr nach oben und näher vielleicht hallo das sieht hier ein bisschen ...strange aus. Das sieht in der Tat strange aus. Toll, jetzt habe ich die Kamera verschwommen. Toll, toll, toll. Der sonst, der macht hier alles kaputt. Upp. Boah, das ist ein bisschen... Ich muss aus der Kamera rausgehen. So, jetzt. Gut, ich glaube, jetzt ist es... nee noch ein bisschen. Okay, so ist es jetzt gut. Und jetzt werde ich das euch vorrendern lassen, damit ihr einen Blick drauf werfen könnt. Und wir sehen jetzt schon hier diese grünen Splitter quasi. Die werden auch gleich leuchten, muss halt erstmal den normalen Text rendern. Wir sehen jetzt hier, es leuchtet. Wenn ihr, wenn ihr jetzt sagt, oh, das leuchtet mir jetzt ein bisschen zu krass, dann könnt ihr das einfach hier runterstellen. Weiß nicht, eventuell auf 100 nur. Weil so viel muss man da gar nicht machen, weil in Photoshop wird man das eventuell nicht so mehr krass sehen, weil ich ja ein bisschen CC, weil ich eine CC draufhauen werde und dann sieht man das nicht. Zum Beispiel bei meinem Banner hat man das jetzt auch nicht gesehen. Ich habe auch genau die gleichen, also äh, das gleiche gemacht, also auch mit diesen Glühen. Das hat es aber nicht wirklich gesehen. Also hier sehen wir es. Und wenn ihr sagt, hm, mir gefällt, aber das ist mir ein bisschen zu... Noch zu, zu dunkel. Ihr müsst jetzt hier nicht an den Lights rumfuscheln. Wir können jetzt einfach hier in die Render-Einstellungen gehen. Auf Effekte und einfach auf Farbkorrektur. Jetzt haben wir hier so Sättigung, Helligkeit, Kontraste, bla bla bla. Die Sättigung haue ich immer so ein bisschen hoch. Die Helligkeit auch. Den Kontrast nur minimal. Und die Belichtung die mache ich ein bisschen runter. Und das sollte jetzt eigentlich so aussehen. Ich hoffe, es ist heller geworden, weil ich kenne mich da mit Zimmer die äh, Farbkorrektur nicht so aus. Ich mache das lieber in Photoshop. Aber wenn ihr sagt, nee, das ist ein Photoshop, ist mir zu blöd, dann mache ich es einfach hier. Könnt ihr auch machen. Also jetzt ist es minimal heller geworden. Mir gefällt's. Ich mache es aber noch ein bisschen heller, finde ich. Ist immer eure Entscheidung. Ich meine, ich meine, ich zeige es euch nur, damit ihr es anwenden könnt. Äh, aber selbst müsst ihr es halt selbst machen, logischerweise. <lacht> weil, ich will euch jetzt nicht vorschreiben, was ihr machen sollt, sondern ihr solltet das ein bisschen selber machen, damit ihr das auch besser lernt. Weil irgendwann solltet ihr das ja selber machen, wie in der Schule. Und ja, ich hoffe, ich laber nicht zu so schnell, weil ich bin ein bisschen aufgeregt, warum auch immer. Und jetzt rendere ich das Ganze. Das dauert jetzt vielleicht 30 Sekunden. Kommt drauf an, was ihr für Reinerstellungen nehmt. Ihr könnt natürlich noch Global Illumination, ihr könnt da noch Kanten, ihr könnt da noch was weiß ich reinhauen. Ich bin nicht der Fan davon, weil ich mag es simpel und clean und das ist simpel und clean und deswegen mag ich das, ne? Macht Sinn. Und ich kann da jetzt ein bisschen reinzoomen, damit ihr das auch mal aus der Nähe betrachten könnt. Und ja, jetzt ist es schon fertig. Jetzt könnt ihr sie immer für die theoretisch schließen, ich mache es nur runter. Und jetzt kommen wir zu Photoshop. Photoshop, da braucht ihr ein YouTube Banner Template, nicht wegen dem Text, den ihr danach bearbeitet, sondern ihr braucht es wegen diesen Linien da, damit ihr eine Übersicht habt, wo was die Zuschauer sehen können. Und ich habe jetzt einfach eins was gedownloadet. Ihr könnt wirklich jedes Nehmen das ist das hier ein ziemlich genaues, weil ein normales würde hier nur diese Linie, diese Linie und das war es eigentlich schon. Vielleicht noch diese hier beide, aber das ist auch okay. Ihr zieht jetzt den Render hier rein und braucht logischerweise auch einen weißen Hintergrund, weil wir jetzt hier keinen Alpha-Kanal alpha, alpha -Kanal drin haben, wird das auch nicht transparent sein. Deswegen braucht ihr auch einen weißen Hintergrund. Ich ziehe es jetzt ein bisschen kleiner mal damit so ein bisschen in die Mitte passt und ja das jetzt haben wir unser Banner hier was wir jetzt machen wir tun jetzt erstmal eine Belich eine Farbton Sättigung ja äh, ist das das ist doch eine ebene Maske ja das ist eine ebene Maske rein und jetzt tun wir hier so das, das, das ist, wie ich vorhin gesagt habe ich ich kann es euch nur zeigen, ihr müsst das halt je nach Meinung halt selbst machen. Ich meine, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier äh, keinen grünen Glow genommen habt, dann würdet ihr wahrscheinlich auch ein anderes CC brauchen als ich. Ihr könnt zum Beispiel hier, seht ihr, wenn ich jetzt hier die Farbe ändere, ändert sich hier auch das Leuchten. Zum Beispiel kann ich jetzt hier so ein pinkes Leuchten draus machen. So ein Lilanes ist, wie gesagt, immer verschieden. Alter, das sieht ja mal krank aus. Ich persönlich finde es irgendwie geil, wenn das so, so ein lilanes ist und es leuchtet auch richtig schön. Also ich lasse das mal so. Dann können wir noch die Helligkeit hier, wie ich schon vorhin gesagt habe, umändern. Den Kontrast. Und jetzt gibt es hier noch Fotofilter, Dynamik, Kanalmixer, Umkehrtonwert und so weiter. Das ist kann man hier echt verdammt viel reinhauen. Was ich noch hab, mache, ist eine Graditationskurve oder wie... Gradationskurve, boah, was für ein Name, ey. Und jetzt sehen wir hier, wenn ich jetzt hier so einen Punkt nehme und ihn zurückziehe, wird das hier ein bisschen dunkler. Das Leuchten bleibt aber immer noch erhalten, ein bisschen. Und wir können hier auch noch verschiedene Vorgaben nehmen, zum Beispiel Farbnegativ. Wow, das sieht echt kranzig aus. Cross-Entwicklung. Heißt das? Ja, heißt es? Nee, Cross. Doch, das heißt Crossentwicklung? Dunkler. Da gibt es hier Kontrastverstärkung. Heller. Linearer Kontrast, mittlerer Kontrast, negativ und starker Kontrast. Starker Kontrast finde ich ganz okay, deswegen lasse ich das jetzt einfach drin. Dann gibt es hier noch die Tonwertkorrektur. Ist an sich das gleiche, nur jetzt nicht mit diesen Kurven, sondern hier könnt ihr das einfach rumschieben. Wie gesagt, ihr könnt auch ein CC-Pack von einen YouTuber runterladen und es dann hier reinnehmen, weil ich persönlich hasse, es, es so selbst zu machen. Ich habe mir Fotolux hier geholt, und ich speichere das einfach aus Sicherheitsgründen. Und das crasht einfach immer, wenn ich es öffne, bzw. die Vorschau ist nicht vorhanden. Wenn es jetzt geht, dann, dann hasse ich mich. Ja, genau, das, die, es gibt hier einfach keine Vorschau. Ne? Ich kann jetzt hier irgendwelche Looks nehmen, ich habe aber keine Ahnung, wie es auf meinen Text ausschauen wird. Tints, ja, ich habe keine Ahnung, wie das ausschauen wird. Hier muss einfach irgendein. Photolux kostet auch, glaube ich. Boah, wie viel kostet das? weiß ich echt nicht. Kevkotz hier zum Beispiel. Kevkotz Arts Lightroom. Boah, ich habe keine Ahnung, wie das auf meinem Text ausschauen wird, deswegen lasse ich das einfach. Und wenn ihr jetzt sagt, hm, ich habe die das Leuchten nicht zu stark gemacht, also ihr wollt das noch ein bisschen verstärken, das Leuchten, könnt ihr einfach einen Pinsel nehmen, macht den logischerweise ein bisschen kleiner, nehmt einfach eine Weiß oder eine Schwarz und könnt ihr einfach hier diese Linien so übermalen, ich mache das jetzt flott, flott, deswegen wird das auch hässlich ausschauen, ich mache das jetzt einfach nur beim S, damit ihr schauen könnt, wie das ausschauen tut, wird, was auch immer. Macht echt Spaß, ne? Also muss schon sagen gell? So Wenn ihr jetzt aber ein Logo habt dann geht das kommt darauf an wie groß euer Logo ist geht das vielleicht flotter hier zum Beispiel hätte ich den Pinsel kleiner machen sollen habe einfach drüber gemalt aber es juckt mich nicht Okay so ungefähr ah, hier ist noch ein bisschen leichtes leuchten Ah das das lassen wir einfach mal und jetzt könnt ihr hier gibt es verschiedene Werte bla bla bla ey das ist echt krass was es hier alles gibt. Und wir brauchen jetzt, glaube ich, das heißt ineinander kopieren. Jetzt müssen wir die Farbe ändern, als der GU. Boah, jetzt welche Farbe wollt ihr haben? Ich glaube, wir nehmen einfach das Lila, ne, damit man es stärker sch schauen, anschauen kann. Boah, ich muss gerade gucken. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Ich muss gucken. Ja, dividieren. Oder ändert da sich was? Nee, da ändert sich ja gar nichts. Farbe ja toll, wenn ich wenn ihr jetzt Farbe nimmt dann tut ihr das Leuchten wegmachen. Okay, das geht natürlich auch. Wenn ihr das Leuchten wegmachen wollt, natürlich, das geht natürlich auch. Verstehen Sie nicht ganz dahinter, aber das geht natürlich auch, ne? Also ineinander kopieren ist irgendwie komisch hier. Vielleicht habe ich hier ein bisschen zu viel zu weit rausgemalt, kann das sein? Ich glaube nämlich schon. Wenn du normal bei, bei meinem Grün sah das voll toll aus. Hier sieht es voll kacke aus. Und, solange ich das jetzt hier mache, würde ich euch gerne fragen, was ihr noch für Tutorials schauen äh, was wir schauen wollt, welche Tutorials ihr wollt. Ich habe echt keine Ahnung mehr, was ich machen soll, ich, wenn ich ein Tutorial mache, dann will ich auch ein Tutorial machen, das euch gefällt, also euch helften tut, und wenn ich dann jetzt irgendein random Tutorial mache, das euch nicht hilft, ja, bringt ja auch nicht irgendwie. Aber ein paar Leute haben sich das gewünscht und deswegen habe ich das gemacht. So, jetzt könnt ihr... Was können wir noch machen? Aber ich können, glaube ich, gar nichts machen. Wir können eventuell noch den Render kopieren. Erstmal nur ein Smart-Objekt kommentieren, damit wir hier ein bisschen was umändern können. Also erstmal mit dem Pinsel draufklicken und OK drücken. Boah, duplizieren das Ganze. Und was können wir jetzt machen? Wir können jetzt hier einen Weichzeichnungsfilter draufhauen. Zum Beispiel Gauscher Weichzeichner. so dann die, die ich habe ja noch diese Ebene, die kann ich löschen. Wenn du die Transparenz ein bisschen also von diesen äh, gauschen Weichzeichner ändern und dann haben wir hier so ein ja, wie soll ich das jetzt nennen? So Verzerrungseffekt so hier damit der Renner so ein bisschen bisschen was soll ich das sagen? Ich kann, kann ich nicht in Worte fassen, tut mir leid. Wird er so ein bisschen weicher, ja, so weicher kann man so sagen. Seht, wenn ich das jetzt hochstelle, ist es total verzerrt und so. Wenn ihr es aber auf 40% stellt, dann ist es ein bisschen zu war. Das finde ich, sie passt, fast, weil äh, wir jetzt so ein Weiß genommen haben. Das sieht irgendwie so aus, als ob das Weiß so, ein, so eine Art Strahlung zum Text gibt. Ich kann das nicht in Worte fassen, tut mir leid dafür. Ich bin aber auch gerade irgendwie müde, ich weiß nicht warum. Tut mir leid. Und ja, was können wir noch machen? Ich habe echt leider keine Ahnung, was ihr noch machen könnt. Wenn ihr euch hier, irgendwie hier auskennt, könnt ihr natürlich reinhauen, was ihr wollt. Kräusel, boah, wir können hier so viel reinscheißen, das gibt's echt nicht. Und ja, was soll ich noch sagen? Das war's eigentlich schon. Mehr habe ich auch nicht gemacht. Kräuseln, ne? was, was bringt das? Wow, komm, machen wir das genauso. Diesmal aber auf 20 Yay, toll. Das ist doch toll, oder? Okay, gut. Tut mir leid, dass ich ein bisschen deep drauf bin. Das tut mir leid. Ich möchte das nicht, dass mein Tutorial deswegen beeinträchtigt wird. Also, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es eigentlich schon vom Tutorial. Bis zum nächsten Mal. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr für ein Tutorial haben wollt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.